Small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Ich bin die Elisabeth von Trapp. Ich bin die Tochter von Werner von Trapp und die Enkelin von Georg von Trapp und Maria. Jeder kennt die Familie durch Sound of Music. Aber hier kennen die Leute, meine Verwandten, die Trapp-Familie weil sie hier gewohnt haben und sie haben öfters Maria Plein besucht. Das ist eine ganz schöne Pilgerkirche, wo historisch meine Verwandten ganz zum Schluss einen Besuch gemacht haben. Und da habe ich einen Brief von meiner Tante, sie hieß Martina, und sie hat darüber gesprochen und geschrieben. Es war einfach wunderschön, die Kirche war schon zu. Aber der Messner hat uns aufgesperrt und die ganzen Kerzen am Altar angezündet. Und dann haben wir den letzten Segen in Österreich gehabt. Marie. Und jetzt läuten die Glocken hier. Es ist die Stunde, dass wir das Neue feiern. Was meine Verwandten schon ihre Hoffnung war, dass sie zurückkommen. Der Trost, was Maria Plein schenkt, dass wir wieder nach Hause kommen und zu unser eigenen Leben und Seele zurückkommen können. Awesome of Snow. Voi!